Leute, äh, guck ihr mal wieder hier. Äh, ja, ich wollte euch einfach mal meine MSP-Welt zeigen. Ähm, ja, also ich habe ähm, 119 Freunde, ich kann 120 haben, also einige kann ich noch haben, aber ja, äh, ja. ich bin halt bald Level 7 also Level Up ich brauche noch 1.006 äh warte mal ich brauche nur noch 1.688. Äh, es wäre halt sehr nett wenn ihr mir helfen würdet Oh ja warte mal weg Also es ist halt mein erstes YouTube-Video mit realer Stimme und ich weiß halt nicht genau, was ich reden soll. <lacht> äh, ja. Das kann schon ein bisschen langweilig sein. Äh, jetzt gehen wir erstmal ein Spielspiel, eine Runde. Okay. boah, wenn das immer nicht lacken würde. Hier, verrückte die Karte. Ja, ich wollte die Karte unterhalten eine meine Kasse ziehen. Ah nein, ich mach eine klare ja. Stimme. Ja. Ja, hier. Jetzt mal egal hier. Ja, ich wollte euch einfach hier mal mein Artbook zeigen. Für meine beste Freundin. Sophia Herzchen Love. Also meine beste Freundin auch in Real. Also real. Und ja. Hier. La la la la la. Hi ha ja hi halt zurück. Kick Es oh, Slag schon wieder. Ah hier. Also das Naomi. Ja, ihr könnt euch hier mal kurz durchlesen, um was es da geht hier so. Ja, wir kennen uns halt auch in real, also real. Wir sind eigentlich immer real, egal. Also real. Und ja, wir sind halt BFFchen, BFFchen halt. Und ja, ich habe dich ganz toll erlebt. Also wenn du das YouTube-Video hier siehst, ich habe dich ganz toll erlebt. Ja, jeder Anfang ist äh, la Ja. Ja, ich bin auch mit YOLO befreundet. Hier, sie ist Level 19. Es wäre wirklich nett, wenn ihr ihr helfen würdet, mit AG geben oder WL-Geschenke. Weil, ihr habt hier ja gerade gelesen, ähm, dass sie noch 280 Fame braucht, bis Level 20. Und ich glaube, sie würde sich wirklich freuen, wenn sie äh, AGs oder Spezies oder so bekommt. Ja, äh, jetzt zeige ich euch mal schnell äh, meinen YouTube-Account, also halt Konto, meinen Kanal halt. Oh, warte. Hi, YouTube. Hm. Äh, ich habe auch gerade eben ein YouTube-Video mit Stimme probiert. Und ja, Tastaturen hören sich halt plötzlich an. Aber egal. Ich habe einen Laptop und keinen PC oder Computer. Äh, ja. Ja. Hier mein Account, also hier äh, Cookies Word heiß ich. Äh hier meinen Videokanal. Also ich habe schon ein Video drauf auf MSP, hier, aber ohne Stimme halt und ja, hey, hast du nicht schon videos Ja, also hast du. Ja, ich glaube, ihr müsst halt das Getippe aushalten, aber es hört sich halt eben grässlich an. Naja, ich kann ja nichts machen. Ja, hier. Also das hier bin ich irgendwie voll hässlich. Keine Ahnung, ja. Ich habe schon höchstens... Ich hab schon vier äh, Videos. Also eins hat meine Mom... Ahaha. Ah, eins hat meine Mom gemacht. Ja. Ah, oh, tut das weh. Ich habe mir gerade meine Haare eingeklemmt. Naja. Ja, ähm, ich wollte euch noch paar Freunde zeigen. So drei, vier. Also Krickel, du bist mir wirklich wichtig. Und ja, ich hab dich halt mega doll äh, YOLO. Und, also. Ja, YOLO, YOLO. Ähm, ich hab die auch mega dolle lieb. Du, du schreibst halt auch manchmal nicht zurück. Das kann ich verstehen, dass es bei dir sehr viel lagt, Aber das ist mir eigentlich egal. Ja, ich bin auch mit LOLALA 1000% crazy befreundet. Hier ist Level 16 und sie würde sich ich auch wirklich freuen, wenn ihr ihr Spezies oder so gehen würdet, oder AGs oder ihre Filme schaut, oder Artis schaut. Also ich glaube schon, dass sie sich wirklich freuen wird. Ja, äh, hier, lolala, 100% crazy. Ja, und hier ist Sergi. Sergi, mit dem bin ich auch ganz gut befreundet. Also wir kennen uns halt jetzt nicht Wo? So. Oh, was ist das? Ja. Ich hab mir den Namen aufgeschrieben. Ja. Ähm. Ja, Sergi? Sergi halt? Ist halt eben Sergi. Die gibt's halt nur, ähm, einmal im Leben und so. Ja, ich hab dich lieb. Auch ganz tolle Lieb. Ach ja, noch eine ganz, ganz wichtige Person. Und. Achso, nee, zwei. Du, ich hab dich mega-dolle lieb. Ich hab dich mega-mega-mega-mega-mega-mega-dolle lieb. Ja. Ja, äh, und jetzt noch eine ganz wichtige Person, die mir auch viel bedeutet. Naomi. also Sophia, Herr ja, ich hab dich mega, mega, mega, mega, mega, mega dolle lieb. Wirklich. Äh, ja. Auch wenn ich dich manchmal nerve, aber das ist normal bei besten Freunden, dass man sich mal gegenseitig nervt. Ja, okay. Also, bei, das war's schon, weil sonst mache ich wieder zu lange. Das Video... Uh, Dank. Ja, äh, das Video... Dauert sonst zu lang und dann kriege ich es nicht mehr auf YouTube. Aber ja. Okay. Bye. Bye bye.